Da gibt es dann. Alles nur. Ja. Ey, das ist ja Wahnsinn. Ja. Hier haben wir hinter lang. <lacht> Die hat eben Deutsch gesprochen. Was hat er gesagt? Das gibt's nicht. Was hat er gesagt? Wow, wow, wow, das gibt's nicht. Wow. Guck, das Tabak. Ja. Dieser Tabak, ne? Guck, das Tabak. Tabak. Guck, da kannst du ganze Beute kaufen. Ja. Yeah. Und dieses dunkle Tabak, ne? Ja. Das ist eine verschiedene Sorte. Guck, du konntest schon probieren. Ja. Hier <lacht> sind die Kletter dazu. Ja. Die zum Einrollen, ne? Ja, ja. Wir haben das so süß gefunden, da hat uns der eine. Wir haben vom Tabak erzählt und der hat uns dann Tabak mitgebracht. Haben ah ja. Ja, auch sind die verschiedenen Knoblauch. Gewürze, ja, Ist das auch blau? Knoblauch, äh, nee. Zwiebel, ja. Zwiebel, ja, Zwiebel, da kommt ja Knoblauch, Knoblauch. Da, ja. und das sind die scharfen Dinge, ja, die äh, Chilis, ja. Ja. ja, ja, also Tomaten, da sind ja Bohnen auch da, ne, Bohnen, und dann, da sind ja die Wasserspinat, ja, Wasserspinat, alles dann so traditionell. Das ist der Spinat, ne? Sp ne? Das ist ne? Spinat. den muss ich auch mal essen heute. Mhm. Das ist gut. Das sind ja die Battle-Blätter, was man zum Kauen gebraucht hat, der ja dort in dem Dorf, ne? Ja ja. Die Blätter, ja. Blätter, ne? Ja. Das sind ja die für sate Die verkaufen, ne? Ja. Das ist ja... Kohle, äh, genau, ja. ja. Fisch? verpackt in den äh, Kokos- äh, Bananenblätter. Auch schon die Graben, ja. Frisch, also von dem Meer. verschiedene Gewürze, Kurkuma, ja. Ingwer, ne? Inger. Ja, Ingwer? Ja. Okay, da ist Tamarind, ne? Tamarind. Was ist Tamarind? Uh, Tamarind, ja. Tamarin. Tamarin, so, das ist säuerlich. Das, ist sauer, ja. also, das hat sauer. Der harte Mann in dem Dorf hat uns auch gezeigt. Hast ja. So Verschiedene Sorten von Bananen, da Süßkartoffeln. Das ist ja getrocknete, getrocknete Chilis, ja? Chili. Oh, oh, oh, genau. Also die können auch schon so äh, lange halten, ja? Yeah? Also monatelang, wenn die da getrocknet sind. Getrocknete Kartoffeln? Nein, Süßkartoffeln sind das? Ist ja, Süßkartoffeln. Was alles gibt? Gibt alles hier. Gurken Spielzeuge die Tofu, Tempe, wohl, Kohl Rettich, guck mal hm, Wie heißt das? Ja, Rettich Bei uns Rettich ja. Genau Kann ja. man so essen? Achso, kann man Davon, so essen? Davon können wir die machen. Ähm, Aha. Letters Ah Oh, okay. Alles Gemüse, ne? Alles Gemüse. Hallo. Ja. So verschiedene Sorten Blum, äh, Blumenkohl, ja? Blumenkohl, ja, ja. Die Crackers, ja? Die Crackers, die muss man noch. Braten, ne? Die werden dann schon größer. Nach dem Braten werden die dann schon größer. Ne? Ja, Verschiedene. Hier mal die Kuchen, ja, traditioneller Kuchen. Ja? Traditioneller Kuchen. Das heißt Klapon, ja? Hier. Kannst du probieren. Ja? Das ist Kuchen? Ja, das ist, äh, das ist aus. Äh, Kokosnuss, ja? Mhm. Da kommt ja noch aus Klebreis, ja, da innen drin Zucker. Ah, innen ja. drin ist Zucker. Das ist. Äh, Achso, das musst du zusammen machen, das ist so ein Päckchen mit. Äh, ja, so, so, äh, Soße oder sowas, mhm. das, das ist normalerweise aber Zucker, ne? Mhm. Das ist normalerweise Zucker. Das ist ah, okay. alles süß, ja? Ah ja. Wie heißt das du, Willst du probieren? Das ist. Ohne Zucker essen, ne? Es ist schon Zucker drin, ja. Ja, ja, ja. brauner Zucker. oder? Ich esse ihn nicht. Nein. Was kostet <lacht> 2000, ja, 2000 das? 2000 Rupias. Das wird probiert. Da kann man ja alles essen, ne? Ja, das, ist, das schmeckt schon sehr gut. Also Klebreis ist ja auch schon spezieller ah. Reis für Kuchen. Ja. Kuchen, Kuchen. Und hier ist das. hast du? Ja, ja. Ah, 2000. Hä? Hast du 2000? Ja, 2000. Ja, kannst du dann aufmachen. Und dann einfach mal... Man, man muss aber einmal auf... Die eine dann einmal in den Bund dann reinlegen. Sonst dann spritzt es da raus. ja. Ach so, also du da, du raus. ja. <lacht> komplett, ne? Ja, komplett. Auf einmal in den Bund rein, ja. Und kauen natürlich. Mmh! <lacht> lecker! Doch? So. Das ist lecker, ne? Lecker! Komm mal! Das schmeckt schon! Was ist das? Ist, äh, das ist äh, Grasblatt Kokos, ja? So kann man das machen. Einfach mal so, so also man mhm. das schmeckt auch schon besser. So. so, dann kannst du das so essen. Hey. Ja. Okay. Du, auch. Oh, yeah. make, make good. Mm. Okay, you get weiter. Mm -hmm. mm. Coffee, Coffee. Coffee in, in the tutor. Ja, das kannst du selber ja, ja, das in, die, in ein Glas oder in eine Tasse rein ja. und dann selber rühren, hier. Ja? Genau. Mm. Wenn die trinken würden, würde ich hier Deutschland mitnehmen, aber ja? ist zu bitter für ihn. Zu bitter? Dann nur so ein bisschen rein und etwas mehr Wasser. Hallo gibt gibt's ja alles. Ja, Orang oder Orang. Mandarina. Mandarina, da gibt es auch die auch Schl T Schlangenhautfrüchte, ah, Salak, ja. Äpfel, vielleicht kommt ja aus der anderen Insel. Diese Birnen sind gut. Birne, ja, genau, ja. Das ist ganz, ganz günstig, also im Hotel muss auch schon sehr teuer sein, ja. Vielleicht mal in die Gefahr, 10 nee? Kilo? Äh, brav ist ja Kilo, kira, kira. vier Stück, 30.000 Rupiah, also zwei Euro. Vier Stück, ja. Mitnehmen? Du? Kannst du mitnehmen, dann... Essen? Essen, einfach, so. Birne? Willst mhm. ja der Kühlschrank dauern, ne? ein Kilo. Halte mal fest. <laughs> is het wat, he? nee, is zo Nee, ik ook van. Oh, zo. Oké. Okay. Die feestje. Hop, ik heb dat wel opgewonden. 30.000. Ja, hast du etwas, ne? Das Hotel. So, ein Kilo, 30.000 Rupias heißt zwei Euro. Die gibt's auch in Türkei. Ja, das ist auch, das schmeckt auch, ja. Was ist das? Lenkeng heißt es. Ja. Lenkeng? Ja, Lenkeng. Süß, ja. Das ist sehr süß, ja. Okay, ja. Das ist alles äh, Öl, ja. Kokosöl, ja. Kokosöl selber gemacht, ja, zu Hause. Das ne? genau. sind die Hähnchen, Pulle. Genau. Hähnchen, ja, alle Teile werden dann gegessen, ja.